Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gewinnspiel. Wer meinen Kanal nicht kennt, ich bin Sebastian, das hier ist Ben und ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Und wer meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dem würde ich empfehlen, jetzt mal unten auf den Abonnier-Button drücken, Like nicht vergessen und äh, ja, die Glocke aktivieren, dann werdet ihr immer informiert, wenn es solche Videos hier gibt, egal ob Gameplay, äh, News-Sendung, Hardware, Reviews und so weiter und so fort. Also hier werdet ihr immer informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. Und ja, ihr könnt heute den ProStrap gewinnen. Und ähm, das nicht nur für die Quest 2, sondern ihr könnt euch auswählen, für welche VR-Headsets oder für welches VR-Headset ihr diesen ProStrap hier gewinnen wollt. Das gibt es einmal für die Quest 2, für die Quest 1, für die Rift S und für die HP Reverb G2. Also ähm, ja. Ich kann das Teil nur empfehlen, ich äh, möchte das gar nicht mehr missen und ähm, wer damit jetzt nichts anfangen kann, das ist halt eine Halterung für, euer, äh, für euren Controller, VR-Controller und ihr braucht den Controller nicht mehr festhalten, der hält an eurer Hand. Ich habe dazu bereits ein Review-Video gemacht, das werde ich oben in die Infobox packen und auch unten in die Beschreibung, also könnt ihr euch gerne mal anschauen, ähm, Ja, da ist auch erklärt, wie das Ganze montiert wird und äh, da gehe ich ein bisschen mehr ins Detail. Da zeige ich euch auch noch die äh, mactube Halterung dafür, damit ihr das an dem Gunstop auch montieren könnt mit dem mactube Halter. Und das ist der Gunstop von ProTube mit dem ForceTube. Der ForceTube ist ein Gerät, was uns den äh, Rückschlag, also die Recoil von einer Waffe simuliert. Und äh, da habe ich auch ein Video zu gemacht, werde ich auch in die Infobox packen und in die Beschreibung. Da kommt hier die Platte, fährt immer raus, wenn wir den Trigger drücken. Und äh, ja, gibt einen kleinen Schlag in die Schulter, perfektes Teil, also mega, damit machen Shooter umso mehr Spaß. Also kann ich euch auch nur ans Herz legen, ist natürlich nicht ganz so günstig, aber äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall für Shooter-Fans. Ja Leute, und äh, wenn ihr sonst irgendwelche Hardware bei ProTube kaufen möchtet, ihr habt das eventuell sowieso geplant, ich habe unten in der Beschreibung einen Affiliate-Link, würde ich mich freuen, wenn ihr den dann nutzen würdet. Äh, ihr zahlt dann nicht mehr und ich bekomme dann irgendwann eine kleine Provision von ProTube. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das in Anspruch nehmen würdet. So, aber jetzt zum Gewinnspiel. Wie nehmt ihr daran teil? Also äh, sind ein paar kleine Auflagen, die ihr erfüllen müsst. Und ähm, einmal müsst ihr natürlich unten in die Kommentare reinschreiben, dass ihr einmal die ProStrips gewinnen wollt. Dass das äh, aus dem äh, ja, Schriftstück hervorgeht, sage ich mal. Und dann wie heißt der Kater hier? Das ist immer eine ganz gute Abfrage, äh, damit ich auch weiß, haben die Leute auch mein Video hier geguckt? Wirklich? Oder sind die jetzt nur wegen dem Gewinnspiel hier? Und äh, das bitte auch in die, äh, unter die Kommentare dann eintragen. Dann äh, seid ihr schon mal dabei, aber dann noch eine kleine Hürde. Ihr müsst den ProTube Twitter-Kanal oder den ProTube Instagram-Kanal folgen. Und... Äh, das Ganze läuft nicht über mich nachher, wenn, wenn der äh, Gewinner gezogen wurde oder die Gewinnerin, sondern das läuft alles über Protube. Ihr müsst mir dann trotzdem die ähm, Kontaktdaten von euch schicken. Äh, ja, an, Anrede, äh, Name, Adresse brauche ich jetzt nicht. Das könnt ihr mit dem Protube-Support äh, dann machen. Äh, aber eure E-Mail-Adresse brauche ich natürlich, damit der Protube-Support äh, mit euch in Kontakt treten kann. Und äh, ja. Natürlich können die nicht genau nachvollziehen, wer hat jetzt den Instagram- oder den Twitter-Kanal gefolgt. Kann sein, dass die das nachher abfragen. Deshalb sage ich das, äh, folgt doch bitte dem Twitter-Kanal von äh, Protube oder dem Instagram-Kanal. Ähm, ist natürlich für die natürlich auch sehr wichtig. Ja, Leute, ihr könnt euch dann äh, aussuchen, für welches Headset ihr das gewinnen möchtet. Wie gesagt, äh, für die Quest, Quest 2, HP Reverb G2, oder die Rift S sind diese Pro Straps erhältlich. Und äh, ja, könnt ihr euch dann überlegen, für welches Headset ihr das äh, haben möchtet. Und ich kann die Teile nur empfehlen. Ich will die gar nicht mehr missen bei den Controllern hier. Echt genial. Man hat echt ein besseres Gefühl als mit diesen komischen Schlaufen dran. Und die sitzen mega bequem. Kann man sehr schön anpassen hier. Und äh, wie gesagt, alles weitere seht ihr in meinem Review-Video, äh, was ich verlinke. Da könnt ihr euch die Dinger nochmal genauer anschauen. Ja, Leute. Einsendeschluss ist Donnerstag nächste Woche um 15 Uhr. Das ist, glaube ich, der 11.02.2021 und ich werde es noch mal genau in die Beschreibung packen und äh, ja, bis dahin müsst ihr unter die Kommentare reinschreiben, dass ihr mit, hier, mit äh, daran teilnehmen wollt und äh, dann seid ihr auch schon dabei. Und wie gesagt, ich äh, werde die Dinger nicht versenden, das läuft alles über ProTube ab, aber die haben mir ja eine E-Mail geschrieben, ähm, ob ich hier eine Verlosung machen möchte für meine Community. Und da habe ich natürlich direkt zugesagt, warum sollte ich das nicht machen. Äh, ich möchte natürlich euch auch was zurückgeben. Ihr supportet mich so mega genial. Also äh, auch die Leute, die jetzt immer wieder äh, Likes draufhauen, die äh, meinen Kanal abonnieren, die Spenden raushauen. Also in letzter Zeit äh, haben sehr viele Leute super geil gespendet. Also nochmal vielen, vielen Dank, Leute, dafür. Das pusht mich mega Freut mich mega, dass äh, ja, meine Arbeit hier gewürdigt wird, weil es ist wirklich viel Arbeit und es geht sehr viel Zeit drauf, äh, so einen Kanal zu betreiben. Und äh, ja, schön, dass das dann gewürdigt wird. Und ja, das wollte ich nur noch mal loswerden. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ja viel Erfolg beim Gewinnspiel. Wie gesagt, es gibt nur einen Gewinner. Ich werde nächste Woche dann einen Gewinner live ziehen. Das wird wahrscheinlich Donnerstag nächste Woche so um 17, 18 Uhr werden. Äh, werde ich aber noch mal ankündigen. Und äh, wenn es nicht zu viele sind, wenn jetzt 50 Leute mitmachen, werde ich wahrscheinlich äh, kein, äh, ja, keine normale Auslosung machen wie sonst. Dann nehme ich den Comment Picker. Ähm, aber ansonsten, wenn es sich im Rahmen hält, werde ich die per Hand auslosen, wirklich. Und ja, ich hoffe, es machen genug Leute äh, mit bei dem Gewinnspiel hier. Würde ich mich echt freuen. Wenn euch das äh, natürlich gefällt, gerne Like drauf auf das Teil. Ihr könnt es natürlich in äh, sozialen Medien auch mitteilen, äh, euren äh, anderen Community-Leuten, sage ich mal. Und ja, ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.